Hatte. Ich hab so viel für dieses Land getan. Wann ist endlich Schluss? Die kämpfen jetzt seit 2000 Jahren. Viel länger kann es nicht dauern.